In dieser Vorlesung möchte ich den Begriff äh, Zusammenhang und auch Zusammenhängend erklären. Und äh, ja, als kurzes Beispiel, wenn ich mal die reelle Rechte nehme. Ah, und ich nehme ein Timing raus und sagen wir A. Ah, ist die Vereinigung von zwei Intervallen, 0, 1 und vielleicht 2, 3. Also A ist eben die Vereinigung. Äh, äh, ist eben nicht zusammenhängend. Äh, denn ja, ich habe zwei Stücke hier, die eben nicht zusammen die wirklich die Jungs sind. Und, äh, aber was ist die genaue Definition? Naja, ich habe mal versucht hier rechts mal anzufangen. Äh, eine Menge A heißt zusammenhängend, falls es nicht eine Zerlegung gibt in, in zwei unterschiedlichen Stücken. Und ja, die Zerlegungen werden dann und V sein, äh, so dass ja U darf nicht leer sein, weder V, die sind beide nicht leer, U und V offen und A ist eben in U mit V enthalten. Naja, in diesem Fall kann man dann, und das ist natürlich alles in Spurtopologie, ne? Denn in Spurtopologie äh, kann ich das für U wählen, das für V und Spurtopologie sind die beide offen. Äh, und äh, ja, zusammen äh, sind sie das ganze A und sie sind nicht leer. Und äh, ah, dann vergesse ich noch eine wichtige. O und V sollen sich nicht überschneiden. Okay und Okay, dann vielleicht brauchen wir auch ein Beispiel, was äh, zusammenhängt ist. Äh, Intervalle sagen wir a b. In euklidischer Topologie in, in, in der reale Rechte äh, sind äh, zusammenhängend. Äh, na ja, wie zeigt man das? Beweis äh, sei U V eine Zerlegung? Und ja, dann B muss in entweder V und U enthalten sein. Äh, zum Beispiel B ist in V. Äh, und wenn C nennen wir mal das Supremum von U. Äh, und das existiert, denn U ist nicht leer. Und. Äh, ja, dann haben wir äh, zwei Möglichkeiten, äh, entweder äh, C ist in U, aber das heißt, dass C nicht gleich ist an B, denn B liegt in V. Äh, aber Dann äh, gibt es keine Umgebung U Epsilon von B, äh, von C, muss ich sagen? Äh, die von V disjunkt ist. Okay. Aber damit ist also. Äh, C ist kein innerer Punkt von U. Und damit ist U nicht offen. Äh, ja, äh, warum ist das noch genau, genau so? Naja, C ist das Supremium von U. Das heißt, dass ich jede Zahl größer als C nicht länger in U liegen kann, aber C ist nicht B, also es gibt größere Zahlen als C, die noch kleiner sind als B und die müssen dann in V enthalten sind, sein, und deswegen ist diese Umgebung von C nicht von V disjunkt. Oder, äh, ja, es kann auch sein, dass C in V liegt, aber das heißt, dass es beliebig nah an C, links von C, Punkte in U gibt. Aber dann gibt es keine Umgebung von C, die von U disjunkt ist. Und damit ist C ist keiner Punkt von V und deswegen ist V nicht offen. Also wir haben immer einen Widerspruch und damit ist es tatsächlich bewiesen, dass Intervalle, wenigstens abgeschlossene Intervalle, dass die zusammenhängend sind. Naja, ein bisschen mehr Arbeit kann man auch offene, äh, in, von offene Intervalle zeigen, dass sie, ähm, dass sie zusammenhängend sind. Äh, ich habe noch ein anderes Beispiel. Äh, Beispiel Q cool. äh, als Teilmenge von R mit Spur-Topologie ist nicht zusammenhängend, also dann muss ich eine Zerlegung finden und das mache ich so, ich nehme einfach U, oh, ist das Intervall von minus unendlich zu, und dann nehme ich irgendeine irrationale Zahl und weil ich nur Punkte in Q haben möchte, schneide ich das mit Q und dann V ist eben der Rest, wieder durchschnitten mit Q. Und ja, das ist, äh, ist eine Zerlegung, die all diesen vier äh, Eigenschaften erfüllt. Ähm, na, dann mache ich nochmal eine Definition. die Zusammenhangskomponente von irgendeinem Punkt in dieser Menge A ist die größte ist die größte teilmenge von a und nicht nur teilmenge, ich möchte die größte zusammenhängende teilmenge. Und a ah, äh, ja die natürlich noch x enthält x enthält und ja wenn ich dann noch mal das Beispiel äh, weitermache äh, sei x in Q äh, dann ist der Zusammenhängskomponente. Ja, das ist wieder X äh, selbst. Und das lässt sich auch leicht zeigen. Ich mache hier nochmal auf die Rechte. Also sei hier X und sagen wir, dass irgendwo äh, Y auch in dem in der Zusammenhangskomponente liegt. Äh, ja, das geht dann nicht, denn äh, dann kann ich jetzt eine Zerlegung von dieser Zusammenhangskomponente, äh, also vielleicht hier, das ist Zusammenhangs-, Zusammenhangskomponente von X, wenn, das, äh, wenn die blaue Menge das ist, ja, dann kann ich natürlich immer wieder irgendwo einen Punkt dazwischen finden nenne ich mal Z, liegt eben nicht in Q, aber zwischen X und Y und dann habe ich wieder meine Zerlegung, alles links von Z ist U, alles rechts von Z ist V und ja, das zeigt dann wieder, dass X und Y äh, ja, in unterschiedlichen äh, Zusammenhangskomponenten liegen muss und äh, die Zusammenhängskomponente sind hier immer nur die Punkte. Und das hat auch einen Namen, nämlich Q ist total unzusammenhängend. Okay, äh, ich habe nochmal die gleiche Definition noch mal auf einer Datei aufgeschrieben, diesmal in Englisch, äh, aber es sind nur die englischen Wörter, äh, die Definition ist genau die gleiche, also äh, Connectors zusammenhängend heißt, dass es nicht eine Zerlegung gibt in diesen Mengen U und V mit diesen vier Eigenschaften. Und wenn äh, es doch eine äh, Zerlegung gibt, ja, dann heißt A disconnected, unzusammenhängend. Und äh, ja, die Zusammenhangskomponenten habe ich auch definiert und auch, äh, was es heißt, dass eine Menge völlig unzusammenhängend ist, total unzusammenhängend. Und äh, ja, das, das bekannteste Beispiel von, ähm, von einer total unzusammenhängende Menge ist die Kantormenge. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass Sie diese Konstruktion mal gesehen hab, haben. Ich fange also das ist mit links ich fange an mit dem einheitsintervall äh, also das ist diese schwarze balka und dann nehme ich das mittlere drittel heraus also das intervall von ein drittel bis das offene intervall von ein drittel äh, bis zwei drittel dann nehme ich heraus und dann habe ich nur diese zwei streifen und äh, dann wiederhole ich es also jedes mal wenn ich so eine Streife habe, nehme ich das mittlere, das offene mittlere Drittel heraus. So im Schritt 2 nehme ich die Intervalle von 1 Neuntel bis 2 Neuntel und 7 Neuntel bis 8 Neuntel heraus und, und, äh, und so weiter und so weiter. Und ich kriege immer mehr kleinere Intervallen und die Kantormenge, die ich dann kriege, ist genau der Durchschnitt von all diesen Schritten äh, Diese Menge ist total unzu zu, äh, unzusammenhängend, weil wenn ich zwei Punkte nehme ja äh, und zwei unterschiedlichen Punkten in dieser Menge ja dann muss irgendwann in diesem in diesem Sch muss es einen Str Schritt gegeben haben äh, in der diese zwei Punkte mit einer mit einem Intervall oder mit einem Loch getrennt werden und, und ja, damit können sie nicht zur gleichen Zusammenhangskomponente gehören. Äh, ja, dies ist eine Teilmenge von euklidischen Topologie, insbesondere äh, ist es äh, Hausdorff, aber weil es eine Teilmenge von R ist, kann man auch gleich schließen, dass äh, in diesem Fall die Menge äh, als äh, unendliche Durchschnitt von abgeschlossenen Mengen wieder abgeschlossen ist und natürlich auch äh, begrenzt, beschränkt und äh, damit äh, ist es eine beschränkte abgeschlossene, also eine kompakte Menge. Und äh, was man auch sagen kann ist, es, dass es keinen isolierten Punkten gibt. Äh, und das kann man dadurch sehen, dass in jedem Schritt, wenn ich die Endpunkte anschaue, also in Schritt 1, das war 0 und 1, in Schritt 2 sind das 0, 1 Drittel, 2 Drittel und 1 und Schritt 3. 3 ist 0, 1 Neuntel, 2 Neuntel, 3 Neuntel und so weiter. All diese Randpunkte, die bleiben auch im, im unendlichen Durchschnitt erhalten. Und äh, ja, wenn ich irgendeinen Punkt habe, dann liegen da diese Randpunkte in irgendeiner großen Schritt, Höhenschritt, immer Randpunkte beliebig nah an diesem Punkt. Und diese Randpunkte bleiben immer in dieser Menge enthalten und deswegen kann es auch keine isolierten geben. Okay, diese drei Eigenschaften, äh, mal sehen wo ich bin hier. Äh, die habe ich nochmal aufgeschrieben. Uh, und uh, ja, die charakterisieren eine Kantermenge also wenn ich zwei Mengen habe, die beide kompakt und nicht leer sind, die beide total unzusammenhängend sind und die auch perfekt, perfekt das heißt ohne, ohne, ohne isolierten Punkte, also auch keine isolierten Punkte haben, ja, das sind jede zwei Mengen mit dieser Eigenschaft, die sind homeomorph. Zum, zum Beispiel die Menge rechts, äh, das ist irgendeine zweidimensionale oder zwei, also in der Ebene äh, gemalten Menge, indem ich nicht äh, das mittlere Drittel herausnehme, aber äh, erstmal zwei. Streifen hier rausnehme und in den nächsten Schritt nehme ich diese Streifen raus und auch diese und in den nächsten Schritt in alle übrig geblieben 16 Quadrate nehme ich auch wieder zwei Streifen raus und das setze ich sofort äh, bis ins Unendliche und äh, was ich hier rauskriege ist wiederum eine kompakte, nicht leere. Total und und äh, äh, Menge ohne isolierten Punkte. Und das heißt, dass auch diese Menge eine Countermenge ist. Okay, jetzt äh, nochmal die nächste Definition. Ähm Also, die nächste Definition ist äh, ein bisschen stärker aus zusammenhängend. Äh, und ich male erstmal ein Bild. Äh, das ist meine Menge A. Und für jede zwei Punkte habe ich äh, äh, einen äh, verbindenden Weg zwischen den beiden. Also. Ein Pfad oder Bogen oder Weg ist das Bild einer äh, injektiven, stetigen Abbildung. Abbildung, die nenne ich mal Gamma und geht von dem Intervall, dem abgeschlossenen euklidischen Intervall in A. Äh, so dass, okay, also, das wäre 0,1 und das wäre mein Weg zwischen x und y. Also, die Definition, die ich jetzt mache. Möchte, ist die folgende. A ah, heißt, äh, Weg zusammenhängt oder auch Bogen zusammenhängt. für alle dies äh, x nicht gleich y beide in A enthalten, es äh, ein äh, Weg Gamma zwischen den beiden gibt, also Gamma von 0 ist eben x und Gamma von 1 ist y. <lacht> äh, dann haben wir die folgende Aussage, das kann ich mal Lemma nennen, äh, Weg zusammen... impliziert Zusammenhang. Okay, äh, Beweis. Äh, nehmen wir an als Widerspruchsbeweis. Ähm, äh, A hat eine Zerlegung in offenen Mengen U und V, die alle Eigenschaften der ersten Definition erfüllen. Und, und betrachte... Äh, Sagen wir U' und äh, Nein, ich muss einen Schritt dazu schreiben. Äh, okay, ich kann natürlich sagen, dass X in Y liegt und y, äh, X in U liegt und Y in V. Okay, und das heißt in diesem Bild, das kann ich nochmal tun, habe ich diese Zerlegung, das ist eben U und das ist V. Äh, dann weiß ich auch was Gamma ist, denn Gamma hat eben diese Endpunkte X und Y. Und dann hat es auch tatsächlich Sinn, die Urbilder von äh, V und U äh, zu betrachten. Also, ja, ich sage hier Urbild, aber ich brauche natürlich nur das Urbild vom Durchschnitt, von U und um diesen Weg. Denn sonst hat es ja kein Urbild. Aber X gehört dazu. Also das ist bestimmt nicht leer. Und das ist auch nicht leer. Und zusammen äh, sind sie natürlich das ganze Intervall. Und... Uh, U -Strich, V' -Strich ist schon leer, denn U und V, die H die sind disjunkt. Und ja, U' -Strich ist das Urbild einer offenen Menge. Uh, so als Urbild einer offenen Menge äh, in Spurtopologie äh, auf, ja, auf das Bild auf dem Weg selbst ist äh, das Urbild unter einer stetigen Abbildung Ist offen. Und V genau so. Und damit habe ich eine Zerlegung vom 01 gefunden. Denn 0, äh, U' und V' Strich, äh, die sind nicht leer. Die überdecken das ganze Intervall. Die sind desjunkt und die sind beide offen. Also, das ist ein Widerspruch, das zu nur ist, zusammenhängt. Und äh, damit ist, ist das Beweis zu Ende. Und äh, das habe ich dann auch später so aufgeschrieben. Uh, naja, was ich da später aufgeschrieben habe, sind gleich weitere Beispiele. Also hier ist noch mal die Definition von uh, uh, Weg zusammenhängt, also Arcwise connected, arc connected, und uh, ja, dann kann man sich fragen, uh, uh, dass, ob die Gegenrichtung auch stimmt, also ist das wahr? Und die Antwort ist nein und das Beispiel, was wir da haben, ist äh, die Sinus 1 durch x-Kurve. Also ich habe hier den Graphen von der Funktion Sinus 1 durch x, äh, wo x zwischen 0 und 1 liegt. Äh, und äh, dann nehme ich den Abschluss, also das hier. Äh, kommen noch dazu, dieses äh, senkrechte Intervall von minus 1 zu 1. Und zusammen ist das eine abgeschlossene Menge, das ist eben ein Abschluss. Und ja, dann können Sie äh, nachvollziehen, dass das tatsächlich äh, zusammenhängend ist. Denn äh, ja, ich bin nicht in der Lage, diese Menge zu zerlegen in zwei offenen Teilmengen. Denn äh, ja, erstmal muss ich diesen äh, Bogen äh, naja, überdecken. Und das geht natürlich nur mit einem U oder einem V, aber nicht mit beiden, denn sonst wäre dieser Bogen schon nicht zusammenhängt. Und ja, es ist eigentlich nur ein äh, senkrechtes Intervall, unter das zusammenhängt. Also dieses Intervall muss bei dieser Zerlegung schon in u liegen und ja aber u ist eine offene menge also auch sachen in der nähe von diesem bogen liegen auch liegen auch in u ja und was dann übrig bleibt ist, ist eigentlich nur ein gekrempeltes langes intervall aber das ist nur ein intervall und ja das kann ich dann nicht äh, zerlegen in ein u und ein v und ja deswegen äh, Geht es nicht. Also diese Sinus 1 durch x Kurve ist zusammenhängend, aber nicht weg Denn äh, es gibt kein äh, stetiger Weg, also von diesem Punkt zu diesem Endpunkt hier. Denn ja, irgendwann muss ich von dieser Kurve zum Abschluss überspringen, zu dem Rand überspringen. Und ja, das, das schaffe ich einfach nicht mit, einer, äh, mit einem stetigen Weg. Also die Rückkehr äh, äh, gilt eben nicht. Und ähm, ja, ich habe noch ein weiteres Beispiel. Das heißt der äh, Warschau-Kreis. Das ist eben genau, was ich hier schon hatte. Hier ist eben diese... Sinus 1 durch x-Kurve, aber dann erweitere ich das mit einem Schleifen hier und äh, verbinde also diesen Punkt, das war dieser Punkt, mit diesem, also diesem und ja, dann habe ich natürlich wieder etwas, was jetzt wieder äh, zusammenhängt ist. Äh, ich habe noch zwei weitere Begriffe von äh, Zusammenhang und möchte ich dann gleich äh, besprechen. Aber erst habe ich noch ein oder zwei Ergebnisse, die ich gerne beweisen möchte, äh, nämlich dass Zusammenhang und auch Wegzusammenhang bewahrt bleiben unter stetigen Abbildungen. Okay, äh, hier ist also dieser Satz, den ich dann, den ich dann angekündigt habe. Und äh, bei dem Beweis möchte ich erstmal gerne ein Bild malen. Das ist X, das ist meine stetige Abbildung. Und das ist Y. Und hier irgendwo ist die Menge A. Und was macht das eben zur Menge F von A. Okay, uh, Beweis geht wieder mit Widerspruch und es ist genau zu sagen, dass falls hier es eine Zerlegung gäbe und ich meine eine Zerlegung von F von A in Mengen u und V in, uh, in, in Spurtopologie, also sei Uh, o war eine Zerlegung von uh, F von A in Spurtopologie, auf F von A Teilmenge von Y, also es erbt die Topologie von Y. Uh, ja, dann äh, sind U und V, die sind nicht leer. Und ja, eigentlich kann ich dann alles wieder zurückziehen. Also O. Und das Bild ist nicht leer. Nein. Ist nicht leer. Eben weil die A-Bildung subjektiv auf F von A ist und U und V sind nicht leer. Äh, und äh, das Urbild von U und das Urbild von V durchschnitten, äh, ja, die sind, das ist eine leere Menge, also die zwei Urbilder sind disjunkt, eben weil Uh, o und V des jung sind und F minus O F minus v sind offen in der Spurtopologie. Spurtopologie auf uh, auf A und F minus U zusammen mit F minus Anfang V, das ist natürlich die ganze Menge A, äh, ja, eben weil das so definiert ist. Also äh, zerlegen. A. und das ist natürlich gegen die Annahme, dass A zusammenhängend ist und da haben wir unseren Widerspruch. Okay, und dann jetzt für Wegzusammenhang. Das geht eigentlich noch einfacher. Also, ich nehme einfach einen Punkt x und y hier und äh, ich nehme die Urbilder x' -Strich und y'. -Strich, also, f -X ist x, f von y' -Strich ist y. Und dann nehme ich mal, weil diese Menge weg zusammenhängend ist, nehme ich mal. Ein Pfad dazwischen. Also ich habe hier Gamma vom Intervall in die Menge A, die eben x- und y- verbindet. Aber ja, dann geht das gleiche hier ja eben auch. Äh, also äh, Kammer zusammengesetzt mit, verbindet äh, x und und zwar in f von a und damit ist gezeigt, dass auch f von a weg zusammenhängend ist. Ich habe noch zwei weitere äh, Variationen auf Zusammenhang. Und erstens mal eine Definition. A heißt lokal zusammenhängend. Falls na, zusammenhängend in, sagen wir, in, in einem Punkt in A. Falls für jede Umgebung V von x es eine offene Umgebung U von x die in V enthalten ist, gibt, die zusammenhängend ist. Und dann äh, nehme ich noch mal diesen Sinus 1 durch x Kurve und diesen Warschau Kreis. Wir haben gesehen, dass diese Wasserkraft zusammenhängend ist und auch weg zusammenhängt. Es ist das Bild von, von einem halboffenen Intervall. Aber äh, es ist nicht lokal zusammenhängend. Äh, wenn ich mal einen Punkt hier wähle, also in diesem Bogen, und dann eine kleine offene Umgebung davon. Dann kann ich mal malen, wie das aussieht, dann sieht das eben so aus. Hier habe ich die Pro und hier habe ich die Sachen, die da aufkonfergieren. Und wenn ich jetzt eine offene oder überhaupt eine Umgebung V nehme, die so aussieht und ich schaue mal, wie das eigentlich aussieht, dann sieht das so aus. Und hier habe ich meinen Punkt X, liegt eben hier. Und äh, ja, wie ich es auch mache, äh, also das ist nochmal V, äh, ich bin nicht in der Lage, hier mal eine kleinere, offene Umgebung zu finden, die äh, zusammenhängend ist, denn ja, es, es existiert immer diese Bögen, die drauf konvergieren und ja, die nicht äh, zusammenhängend mit X sind. Also das ist ein Beispiel von einem... Zusammenhängende, aber nicht lokal zusammenhängende Menge. Äh, nein, ich habe auch weitere in in in, in in in in Inklusionen, die gelten oder nicht gelten. Zum Beispiel lokal der Zusammenhang impliziert eben... Äh, nicht zusammenhängen und ja das beispiel ist sehr einfach wenn ich noch mal die reelle rechte habe und meine menge a ist das ist die vereinigung von zwei intervallen äh, also das ist meine menge ja lokal existieren die eigentlich also, ähm, bestehen diese, diese Menge aus Intervaller und ja deswegen lokal zusammenhängend. Aber global haben wir zwei unterschiedliche Stücke. Also äh, in diesem Fall impliziert lokaler Zusammenhang tatsächlich nicht der globale Zusammenhang. Äh, was schon gilt, ist die folgende Aussage. Wenn ich etwas habe, das lokal zusammenhängend ist, Zusammenhang äh, plus zusammen also zusammenhang Die beide zusammen implizieren Weg zusammen. Und für die letzte Variation von Zusammenhang, den ich beschreiben möchte, äh, brauche ich erstmal die Definition von äh, einer Schleife oder a Loop auf Englisch. Das ist das äh, Bild äh, äh, einer stetigen Abbildung von dem äh, Kreis. Also, wenn ich Gamma habe, das ist, geht jetzt von Kreis in irgendeine Menge A und so sieht das Bild dann aus. Ne? Also das ist der Schleifer, ist die Schleife. Mhm. Und äh, die Definition, die ich dann jetzt... Haben, möchte erst A ah, heißt. Äh, einfach zusammenhang, einfach zusammenhängend. Falls jede Schleife in A sich stetig zu einem Punkt kontrahieren lässt. Also, Beispiel, wenn ich mal die Sphäre habe, dann ist das einfach zusammenhängend, denn zum Beispiel der Äquator hier, der äh, lässt sich stetig nach oben schieben und kleiner werden, bis es den Nordpol erreicht. Und ja, dann ist es zu einer Schleife kontrahiert. Okay, die äh, Sphäre ist äh, einfach zusammenhängend und wenn ich ein Loch drin mache, also das ist ein Loch, dann ist es noch immer äh, zu, äh, einfach zusammenhängend, denn wenn ich hier eine Schleife habe, die um das Loch geht, kann es es noch immer stetig zu einem Punkt kontrollieren, indem ich einfach über die Sphäre in die andere Richtung gehe. Aber wenn ich ein zweites Loch reinmache, also Sphäre minus zwei Löcher, ist nicht länger einfach zusammenhängend und ja, das habe ich hier dann auch mit dem Bild gemacht. Hier habe ich genau die Sphäre mit zwei Löchern und ja, zwei Löcher sind zu viel und jetzt kann ich eine Schleife, die nur ein Loch umkreist, nicht mehr zusammenziehen, denn es geht nicht über das eine Loch, das darf nicht, und ich kann auch nicht in die andere Richtung dann da ist eben das andere Loch. Eine andere Oberfläche, die nicht einfach zusammenhängend ist, ist eben der Torus. Und hier habe ich ja zwei Schleifen, die äh, nicht zu einem Punkt kontrahiert werden können. Äh, eben wie sie, ja, das geht einfach nicht. Sie können auch nicht stetig in ein überführt werden. Und äh, ja, das heißt dann... Die sind nicht-homotop. Okay. Äh, wenn ich mal äh, Gegenstände habe, die nicht einfach zusammenhängend sind äh, und sage, ich habe wirklich diese Gegenstände in R3, äh, denn in höheren Dimensionen ist es wieder völlig anders, also wenn ihr zwei Ringe habt, so wie diese zwei, wie gemalt, oder die Olympische Ringe, die sind alle geschachtelt, wie Sie sehen, ja, dann kann man die nicht auseinanderziehen. Äh, ja, Illusionisten können es zwar, aber die haben dann die, die, irgendeinen Trick, äh, die äh, nicht topologisch erlaubt ist. Äh, also, dann kann man fragen, ist das genau die Eigenschaft, die nötig ist, um zwei von diesen Gegenständen nicht auseinanderziehen zu können. Also, wenn ich zwei ähm, von diesen Mengen habe, A und A' in R3 und, der, äh, und die sind gegliedert äh, wie die Glieder einer Kette, genau wie die zwei Ringe. Uh, und die kann ich nicht auseinanderschieben, auch nicht mit irgendeiner topologischen, uh, steht hier, Transformation. Ja. Uh, ist es dann wirklich nötig, dass die A, das A und das A' nicht einfach zusammenhängend sind? Und uh, ja, das ist ein merkwürdiges Gegenbeispiel aus der Topologie. Äh, denn die Antwort ist nein. Und äh, das wird gegeben durch die äh, äh, Alexanders gehornte Sphäre. Also das ist das Ding hier und da hängt ein Ring herum. Ring ist einfach nicht einfach zusammenhängend. Aber äh, das Ding hier, das ist zwar... Äh, ist tatsächlich einfach zusammenhängend, denn es gibt einfach keine Sleife, die hier ganz rund geht. Und warum ist das? Naja, hier ist es nochmal skizziert, was da passiert. Also hier verzweigt sich das, wie Zeigefinger und Daumen meiner Hand und hier verzweigt es sich auch. Das mache ich mal hier, dann sehen Sie es besser. Und, aber was ich mache ist, ich quetsche die Finger nicht zusammen. Also das wäre plötzlich nicht länger einfach zusammenhängend. Aber wenn ich die Finger nicht zusammennehme, dann, dann, dann, dann äh, ja, geht es noch. Aber Allerdings kann ich jetzt die zwei Hände auseinanderziehen. Also was passiert dann? An den Spitzen meinen Finger habe ich wieder kleinere Finger, die dann so äh, ineinander greifen. Und an den Spitzen, diesen kleineren Fingern, habe ich dann wieder kleinere äh, Finger und so weiter und so weiter. Und äh, ja, das ist dann versucht mit dieser Zeichnung äh, anzugeben. Und äh, trotzdem... Dass diese äh, gehornte Sphäre, es ist tatsächlich eine topologische Sphäre von Alexander, nicht lokal, nicht einfach zusammenhängend ist, schaffe ich es nicht, äh, den Ring von den Horn, von der Sphäre zu entfernen. Und das kann noch äh, schräger. Äh, ich kann mal äh, äh, zwei Mengen A und A- haben, die nicht einmal zusammenhängen sind und die ich dann doch nicht voneinander entfernen kann. Und dann haben wir dieses Bild. Und also das ist die Menge A dann und die heißt äh, Antoines Halskette. Und äh, ja, was da passi äh, genau passiert, das, das, äh, das ist im Bild links nicht so gut zu sehen. Aber äh, denken Sie erstmal an eine Kette, äh, die eine Schleife bildet. Also ich habe meine Glieder der Kette und das geht ganz rund, also die erste Kette ist wieder verkettet. Das, das erste Glied ist wieder verkettet mit dem letzten Glied. Und so habe ich einen Ring von Gliedern. Äh, und äh, ja, das ist nicht zusammenhängend. Äh, aber bestimmt auch nicht einfach zusammenhängt. Denn äh, jedes Glied ist ja topologisch eine, ein Torus. Und das ist nicht einfach zusammenhängend. Aber jetzt nehme ich jedes Glied und ersetze es durch eine runde Kette von Gliedern und das ist vielleicht besser gezeigt hier. Hier habe ich dann ein Glied und wenn man näher anschaut, sieht man, dass es eigentlich eine Kette von Gliedern ist. Und wenn ich dann nochmal tue, diese kleineren Glieder, das werden dann auch eigentlich wieder Ketten von noch kleineren Gliedern sein. Und so, vor, äh, und so weiter und so weiter. Und äh, ja, im Durchschnitt von all diesen Schritten habe ich genau, was ich schon hatte bei der Kantenmenge, äh, denn Antoines... Halskette ist nichts anderes als eine Kantonmenge, die ja, wie eine Kette gegliedert ist. Und wenn ich jetzt zwei von solchen Ketten habe, die eine in die andere gegliedert, schaffe ich es nicht, die auseinander zu ziehen. Und ja, wo sehe ich das? Ja, eigentlich sehe ich das einen Schritt tiefer, Dann dieses Ding, es ist nur ein, äh, ein Glied äh, der Halskette, aber selbst ist es wieder homeomorph zur ganzen Kette. Und äh, hier ist ein Glied daneben an. Und ja, die zwei Glieder kann ich, obwohl sie völlig unzusammenhängend sind und eigentlich Kantormenge, kann ich nicht stetig auseinanderziehen. Okay, äh, solche merkwürdige Beispiele hat man eben und äh, mit so einem merkwürdiges Beispiel äh, möchte ich dann auch diese Vorlesung äh, beenden.